Was ist denn das für ein Wölzer? Du, das ist die Dissertation vom Emil. Der Emil hat eine Dissertation geschrieben? Ja, und sogar eine ganz interessante. Über den Einfluss des Emilarismus auf zyklisch wiederkehrende Satireformate unter Berücksichtigung der realpolitischen Kultur. Das heißt, der Emil ist Doktor? Ja, sogar ein Dreifacher. Hofer, ich habe beschlossen, jetzt eine Karriere zu machen. Du? In deinem Alter mit deiner Ausbildung? Ja, ich weiß. Ich bin zu alt und viel zu gebildet, um in dem Land Bundeskanzler zu werden. Aber das will ich auch gar nicht. Dir der Bundespräsident oder was? Ah ich will ja gar nicht in der ersten Reihe stehen, auch nicht in der zweiten oder in der dritten. Ich will so eine typische österreichische Karriere machen, verstehst du? mit einem richtigen Parteibüchel auf einem gut dotierten Posten und dort in aller Ruhe und in Frieden bis zur Pension. Ha, so stell ich mir das vor. Oh, ja, zur Kontrolle der Qualität des einzelnen Reiskorns im umgefallenen Sack in China Che, am Apparat, was kann ich für sie tun? Ha! Ja servus, Martin, Martin! du alles klar? Was? Morgen Sekt und aus Frühstück bei dir im Lokal? Boah, warte da muss ich aber noch schauen, ob ich etwas was Warte mal kurz, warte, what, what? Schaut gut aus. Du, ich habe da zwar im Prinzip was zu erledigen, aber das kann ich locker absagen. Du, also, bin dabei, ne? Passt. <lacht> Dann bis morgen. Passt, ja was? Tschüss. das ist ja eine wirklich klischeehafte Vorstellung. Vielleicht war das einmal so, aber die Zeiten sind aber schon lang vorbei. Wenn's du glaubst. Na, no, dann wärt halt heute einmal Casino-Beirat oder Chef von irgendeiner Beschaffungsagentur. Ne? Ja, das ist ja was anderes. Ah, wirklich? Ja, na, eh. Ich meine ja, als Beamter, als höherer Beamter, geht das nicht mehr so leicht. Ja, ich schicke Ihnen das per E-Mail. Na, der Rest ist Amtsgeheimnis, da kann ich leider nichts tun. Da kann ich nichts machen, na nein, leider. Amt zum weiterführenden Export heimischer Eulen nach Athen, Hof am Apparat. Na, da kann ich nichts tun, das fällt unter Amtsgeheimnis. Da kann ich nichts machen. Am besten Sie wenden sich ans Innenministerium oder ans Außenministerium oder an beide. Ah, jetzt halten Sie auf einmal alle Beamten für einen Norris oder was? Das kommt nicht, aber Machete darf es schon sein. Ja, der ticktet aber nicht. Eben, deshalb kriegst du immer noch Briefe. Ha, bei der Post, das wär ein so lässig in einem Verteilerzentrum. Verteilzentrum für Siemens Lufthaken, G am Apparat, wie viele Stück dürfen wir liefern? Siemens Lufthaken? Mehr als ein Esoterik Produkt für den geneigten Heimwerker, folgt da nicht ein? Naja, geht damit was Brauchbarem. Pathologieersatzteillager Graz West G am Apparat, welches Teil wird gebraucht? Und eines sage ich dir, wenn das alles nicht hinhaut, dann bewirb ich mich einfach als Minister. Aha, und für welches Ressort? Na wurscht. Ich sage einfach, ich bin für Steuersenkungen, Privatisierungen und Sozialstaatabbau. Und ansonsten tue ich nur, was der Chef mir sagt. Toi, toll, toll.